rennen. Ja, das ist neu. Ja, doch. Das ist eine neue. Welt. Okay. Und die hat es in sich. Oh. Krass. Sieht schon gar nicht mehr aus wie Fall Guys. <lacht> Wow, uh. Schwerkraft. Oh. Nein, der hat mich unterbrochen. ist überhaupt nicht nervig. So, Schwerkraft ist. Ich habe die Schwerkraft bei ihr ja noch an. Hier flipper. Ach, ich sehe dich, du bist vom... Oh, oh, ah, du. du bist runtergefallen, habe ich gesehen. Ah, du bist noch vom Brandborn. Noch, ja. Jetzt bin ich runtergefallen. Nein, oh. Ich bin jetzt nach hinten. Ich noch hinten. Gott. Oh, ah, die Knöpfe, die machen das, okay. Oh, mach jemand das Ding hier auf. What? Aber bist du grad? Wo ich denn hin? Äh, du musst versuchen dir einen Weg äh, nach vorne zu bauen. Ich glaube bis zur Mitte. <lacht> musst du musst ja nicht. Au. Au. Ich bin doch bei diesen Dinger Bei diesem Laufband. Mm. Aber ich komme irgendwie rein. Mm. Der ja, Schritt. Ich, ich bin gleich am Ziel. Ja, ich bin am Ziel. Ah, oh, cool, dann schaffst du's. Na ja, gut. Zweite dunkle Einhorn hat's geschafft. Bist ja noch da. Mein Gott. Ja. Oh. Ich glaube, das schafft du nicht. Darum warten ein paar, glaube ich. Schau oh, ich bin wieder skeptik? Aber nee, schau nee. oh, scheiße. Oh, mich noch nicht allein hier. Ah. Ich kenne auch hier noch nichts. Aber ich kann dir sagen, ich glaube, das war nur eine neue Map. Nee, da sieht aus wie so ein Among Us Guy. Ach ja, den gibt es hier, äh, hier, Skin. Okay. Ja, die haben eine Partnerschaft bekommen. Okay. okay. Ich nehme es zurück. Da gibt es doch noch weitere neue. Okay. Was ist das denn? Ist das ein Rennen? Oh. Ja. ja kommen wir ja weiter. Schieben. So, glaube, oh, sogar mit Schieben. Ach so oh, oh. Ich muss gar nicht mal die Dinger waren. Ich habe da mal hier so Schalter oder so. Vorsicht, wo oh, das geschafft ist, ist. Nicht mhm. schlecht war so. Ich glaube, Ja. war oh. Du? Oh. Oh. Oh. du bist einer der ersten? Ja, oh, aber auch. Oh. Jetzt hat sich noch keiner qualifiziert. Okay, nee, du bist nicht einer der oh. <lacht> Oha! Achso, da gibt es sogar welche, die dich auch nach vorne schmeißen. Ja. Aber schaffst du locker? Ja, okay, aber lustig. Und das ist wieder Lucky. goldener meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, meiner, da ist das meiner, sehr oh, sehr gut. Perfekt. Nein. Oh, meiner, hey, meiner, Ah, du hast mit dem goldenen richtig gut abgestaucht. Okay, Punkte. Ja. Ah, okay. Ah, das ist, äh, ziemlich blau. Warum oh sind denn die goldenen schon so weiter? Oder die gelben. <lacht> oh, hier hinten ja. Noch hinten Ja, also, Da kommen gleich welche, die uns hier wegen dann. Wahrscheinlich. Ja, und unten habt ihr noch sogar noch auch Hilfe. Die Tränen. Man sagt doch hämmerer, Also wenn es mir sind. war bis euch. Warum denn uns? Oh, gelb ist durch. Ja. Okay. Der Rot sieht es nicht gut aus. Was machen die da? Die tun gar nicht vorantreiben den roten. Was machen die da? Der rote Ball, der geht gar nicht weiter. Weil da keiner ist nein das ist wahrscheinlich verrückt. nein scheiße der, ihn, schon wieder passiert. Ihn, scheiße der Hammer hat ihn noch nach vorne getrieben das Ding das war vorhin noch ganz oben weil niemand da war die waren alle bei uns oh ich hätte dir so gewünscht in der ersten Runde Einmal nee, erst auf Platz das Aubert oh, oh. jetzt mal zwei, drei Level ab 2, 3. 4 bekommst du schöne Sachen die Krone, den Skin ja. und Verbindung. Ich habe ja lieber die Farbe Sonneneruption Schwarz und Gelb. Das sieht krass aus. Oh. Ja, äh, durch oh Gott. nein oh. das ist nicht mehr den einfachen Weg wenn ihr euch hier alle abrackert ja, ich einfach an der Seite hier hochspringen springen lass mich darüber weiß ich nicht ja ich bin drin. ich warte die ganze Zeit auf das Ding ja ne Oh, du. Ja. Drei noch. Zwei noch. Nein. ich stand so zehn Sekunden an so einem blöden Teil und da ist immer hochgegangen, wenn ich gerade nicht darauf stand. Oh, hat's erwischt, ich habe voll es voller Ja, die ganze Zeit irgendwie aktiviert. Ey. Ich habe genau im mhm. falschen Moment immer getroffen. Ja, oh, das ist blöd. Und ich habe es genau gesehen. <lacht> Gut du musst nur gewinnen also Rollweg. hey das ist auch neu ach ja hier musst du quasi bis zum Ziel kommen wenn du runterfällst wirst du wieder respawn also dieses Überlebensding du halt als Rennen also du meinst, wo man nicht mit Schlampe ja. ist oh, es so ein ja. Check heute. Nein. Oh. Das aus, als würde es da voll runterlaufen bei mir. Ja. Oh, nein. nein, ich wollte gerade sagen, bei dir läuft gerade richtig. Dann fällt sie natürlich direkt runter. Ich so, schwein ich nein, nein. Oh, oh, was? ich dachte ich dachte willst einfach ja, drauf auf dem schutz -Ding. ja ich dachte auch die wand würde ich noch wieder ja. tragen aber war nicht ja, ja. so nein so habe jetzt gedacht wenn er darunter fällt dann könntest du irgendwie nach unten so ein bisschen weiter laufen das wäre so Na, komm. Äh, oh ne, nee, ich schaff's nicht mehr. <lacht> nee. Nee. Oh. Oh, ich sehe Neben mir, meine Teamkollegen sind direkt neben mir, gerade. Oh. position okay. Weißt weiß, die auch. Okay, weiß nicht. Nehmen an, unsere anderen Punkte müssen irgendwie zusammengezählt werden, irgendwie so hat Das wäre nicht ein schöner Moment, ne? wenn die zusammengezählt werden. Ich dachte Hi. ich hätte mich vorstellen uh. oh. uh. nein so, Warum ich müsste ich wollte eigentlich den Hammer benutzen? Trupposition Ich war glaube ich 10 als ihm als ich durchgekommen bin war man, Wow jede eine ist Wenn ich als, der er als ich reingegangen war, trug Position 5 und dann irgendwie sind mehr Leute reingegangen und ist dann halt immer weiter nach oben gegangen. Ja, okay, ich nehme an, unsere Punkte werden dann zusammengezählt. Da kommen mal die da oben, ja. das sind vier Among Us, Leute. <lacht> so, Position 5, 4. <lacht> Bei mir Top Position 5 ja, bei mir auch der Weihnachtsmann wird bei mir die ganze Zeit nur hin und her geschossen, oh Gott. die ganze Zeit nur hin und her. Ey. Der eine hängt einfach nur noch fest. Ist das der mit der Disco Kuh? Äh, nee, da war so ein Boxer, der die ganze Zeit nur gegen die Wand gerannt ist ach da dieser die. rollt neu im berg da <lacht> Ey. die hoch kommt auch nicht klar besten drei kommen weiter nein. Nein, doch, doch. nein das heißt wenn er jetzt raus ist sind wir raus warten oh, nehme ich an so. oh. Oh, ich glaube wir sind noch dritter also ja ja es hey, geschafft qualifiziert Du hättest uns beide runtergezogen. <lacht> Kannst du das sagen wagen? No. es ist ja genau, wir sind noch zu dritt. Die Verräter sind draußen, die aus typen Tschüss mit euch. Ja, haben wir ausgewotet. Äh, nein, auf. Auf, Links auf, Was ist auch die. Für die Boxhandschuhe. Nein. Ja, wir werden ja übel sabotiert gerade. Ach hier von dem. Ort. Warte, den schnappe ich mir oh, weg mit dir die euch nebenbei schnappt mir den typen er ja, geht auf die Boxhandschuhe. Ja, schaffen wir nicht mehr wenn ihr übel sabotiert von dem ist sie kriegen die kugel nicht hoch Aha, weil eine person uns die ganze zeit genervt hat sich ausgeschieden ja, ja aber ich finde den Modus cool. Ja, mein halbwegs guten Team ist hat auch ein bisschen gewinnt. So. Alle meine Herausforderungen abgeschlossen. Ach, ich so. so ganz passiert war Wir drei Level ups, vier Level ups bekommen jetzt. Ja bei mir auch. Bin jetzt bei acht. Ich. Ja. Ich stelle mal vor, einer von uns geht irgendwie, irgendwie disconnected. Ja voll übel. Oh ja. Kriegen dann alle raus. Nee, ich glaube nur der ein. Es irgendwie allgemein, was mich irgendwie interessieren würde. Du weißt, wenn du irgendwie im Finale bist und alle werden disconnected, außer du, gewinnst du dann automatisch? Ähm, stimmt, gute Frage. Oh. Ziel. Ja, ich sehe auch das Ziel nicht. Okay. Normalerweise schwenkt er da so über die ganze Level oder so. Ja, wahrscheinlich. Hier müsst ihr hin. Das ist alles. Ja, erst... Erster Checkpoint. Ich glaube, das ist das erste Mal, ich das hier gerade spiele. Oh. Aber wird dir gefallen. Das ist eine Schinde. Schön. Oh. Oh. <lacht> okay. Ich hab's geschafft. Oh, sehr gut. Ich bin auch gleich da. Nein. nur zwei ist drin nein oh, ich ziehe unser Team runter so dann. und dann noch eine ja. oh, trupp Position 11. ist nicht gut oh nein wir müssen zehn sein sehe ich gerade <lacht> nein ja stimmt ja wir haben verloren was macht denn der oh, äh, unterfallen näher schaffen wir nicht <lacht> oh. 13. Du hast du so Blume, streng dich an. Ja. Nee. Wir waren auch wow. nicht so sehr viel besser, glaube ich. Wohl du warst relativ früh drin, Ja, ich war der Erste. Wir haben nicht runtergezogen. Äh, was nehme ich euch <lacht> Ist überhaupt heute schon ins Finale gekommen? Irgendwie nicht, <lacht> nein, noch gar nicht. Oh. Was ist das denn? Uh, schon wieder so ein Teamkampf. Mann, geh runter. Scheißding. Jetzt. Yes. Nein, ah, oh. nein, ei, herkommen. Ich glaube ein paar Eier von gelb. Die sind sowieso schon am Verlieren. Ich schließe mich an haben wir noch ein ja okay so lang ich, ich habe den das Ei gelobt sehr gut ich aber das, ich nehme das gut gemacht ja sehr gut <lacht> ich habe das einfach weg gute Arbeit weitermachen so ich habe das Ei erfolgreich in unsere Basis reingebracht ah sehr gut ich, ich, ich gebe dir noch ein Ei. das ja. ist der blaue ne? also ich bin hier okay. ja, wir, ja wir gewinnen sowieso Kommst du zu mir? Ja, ich komm. Hier, bitte. Ach, der Gelbe, wirklich. Fang weg, das ist unser Ei. Meins. Ja. Tschüss. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> oh, gelbert voll verkackt. Ja. Das ist natürlich voll unfair, wenn du gerade in diesem Team bist dann, ey. Ja. Ich, glaub, ich bin schon wieder disconnected ja <lacht> was oh. die musik ist auf einmal weggegangen habe schon gemerkt dass ich wieder disconnected werde oh. ich glaube ich komme noch nicht ins finale ich glaube noch ein spiel nein was ist das denn basket fall oh, das ist neu ich habe jetzt gar nicht gesehen was ich machen muss vier Punkte in, in den gegnerischen kopf für das. war wahrscheinlich die Vorschau, die ich gerade gesehen habe. Oh. Nee. Ah okay, ja dann müsste Ah Da so, muss ich da ein, ja ne. Äh, ja. die frage wo die dann rein Nein. müssen. Ja, in die körper da oben. Nee. Äh, Finger weg von dem. Äh. Finger weg von dem. Gut Ach, darum. Ah, ich, ich sehe es genau. Okay. Jetzt habt ihr zwei Punkte. Bleibt stand? So. So, okay. oh, Schützt dich. Was äh, denn nicht? 4 zu 2 für die Gegner. Was habt Dreck, direkt? 5 zu 2. 6 zu 2. So, durch. Ich halt den fest. 7 zu 2 das wird schwer für euch fänger weg von dem oh, nee. nein also ihr müsst wirklich punkte noch. Oh, sehr gut weg ich wirklich slam dank den da rein 4 zu 13 ja nee. 4 zu 14 15 zu 15 6 nein. zu 15 kann man nicht die disco kugel da rein werfen der sieht aus wie ein ball 6 zu 16... Oh, zu 17 schon? Nee, das schafft ihr nicht ich glaub, schon 18. Nein. Oh. schon eigentlich ich du auch stehen bleiben. voll abgezogen, so, Ich bin in Führung. Oh Gott, hier geht's runter. Ist, ich, oh ja. Ah. Oh cool. Nein, nicht cool. Ich bin am Rand von diesem Ding noch. Oh, ich hätte oh, jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Ey. Ich war die ganze Zeit in Führung. Ey. Jetzt komme ich gar nicht mehr weiter. Nee. Oh, mein Gott. Ey, guck mal, wo ich bin. Ach so, du kannst ja gar nicht gucken. Ich bin hier unten. Ich sehe deinen Pfeil da unten, ja. Mal gucken, vielleicht kann ich bis nach vorne laufen gehen. Nee. <lacht> oh, ich hätte einen Screenshot machen müssen. Ja, ich hab, ich hab dich da unten gerade gesehen. Mache vielleicht mach ich mal ein bisschen einen Screenshot. Ja, Nein! Schau ich da noch? Oh, noch? Ja, ne. Irgendwie bin ich hier schlecht. Aber dann schaue ich noch. Ah. Nein. Ja, ich festzuhalten, du, du. Ich bin jetzt beim letzten Abschnitt. Ich bin durch. Ja, Schaffe ich das noch? Könnte es. Könnte es noch, wenn du jetzt nicht runterfällt. Ja. Yes! Jetzt richtig. richtig. Ja. <lacht> ja. Wir beide <lacht> ja Nein, verdammt. Los, ja. Oh, sehr gut. Krass, ich hab jetzt alle richtig. Hier weitermachen. Nein! Nein, der war falsch. Mist, bei der Tür habe ich jetzt verkackt. Ei. Und das ist richtig im ersten Platz. Nein. Ja, passt. Nee. <lacht> Wo bist du? Direkt hinterher. ja Wo ist sie dich? Du bist vorne. Okay. Wow. Eine Sekunde später werden dann immer geschafft. Yeah. Erster Abschnitt habe ich. Ach doch, du bist so bei dem Kubik. Oh, das bin ich. Das bin ich ass. Oh nein, nein. Oh Gott. Oh nein, ich auch. Ich dachte, oh. ich könnte es noch. Oh nein. Oh nein. Oh nein, nein. nein ich bin draußen. <lacht> nein. Das ist mich allein. Oh. Ich nehme den Hammer lieber nicht. Nee. Okay. Äh, nee, ich glaube, da wird nichts. Nee. Ich <lacht> <lacht> <Scheiße. lacht> hab schon gemerkt, der Rhythmus der, der passt nicht so. Ja, Ich wollte noch einen H-Sprung machen, aber... Nee. Selbst so das. Ach, oh. ich passe nicht. Ja, war nicht auch. Ach, schon wieder vier Punkte für ein Level-Up, Gibt's nicht.